Nach neun Monaten haben wir gestern endlich unsere Segellatten bekommen. Die sind da noch zusammengerollt. Werden wir jetzt mal ausrollen, dann müssen die zugeschnitten werden. Und dann hoffen wir, dass das Großsegel wesentlich besser steht und die Leimleit noch einen Knoten schneller fährt. Jetzt müssen wir uns leider hier ein paar Endkappen selbst basteln, weil der Typ natürlich vergessen hat, die zu bestellen auch nicht alles auf einmal. Wir haben ja jetzt Segellatten nach neun Monaten. Die zweite Segellatte wird jetzt reingeschoben. Beim Starten der Maschine hat sich herausgestellt, dass unsere neue Batterie keine Spannung mehr drauf hat. Das ist uns noch nie passiert. Jetzt versuche ich das zu überbrücken. Warte ein bisschen, bis sich die angeglichen hat, die Batterie. Und dann hoffen wir, dass er anspringt. Und dann müssen wir aber den Fehler suchen. Da sind wir froh. Nach 10 Minuten. Oh nee, das war länger. 15 Minuten <lacht> läuft der Motor wieder. Jetzt müssen wir das nur beobachten, was das denn war. Und jetzt am 1. Februar 2022 verlassen wir La Paz. Was schön hier. La Paz ist eine schöne Stadt, hat einen schönen Malakon, äh, gute Geschäfte zum Einkaufen, ganz nette Bars. Und hier die hier of Cortez ist auch fantastisch. Leider für uns ein bisschen zu kalt um diese Zeit. Wir werden hier irgendwann mal zurückkommen, wahrscheinlich dann aber mit dem Wohnmobil. Und jetzt geht's auf in die Bahia Banderas, zurück nach La Cruz mit einem kleinen Zwischenstopp auf Isla Isabel. Das erste Mal Großsegel setzen mit unseren neuen Segellatten. Oh, sieht das nicht gut aus? Oh, herrlich! Wir haben übernachtet hier in der Bahia Bonanza. War oh, ruhig, ruhig. Und jetzt geht's los Richtung Bahia Banderas. Wir machen einen Zwischenstopp auf Isla Isabel. Das sind ungefähr 270 Meilen. Wir vermuten mal, dass wir drei Tage brauchen. Der Wind ist eher als moderat angesagt, so zwischen 17 und 20 Knoten. Leider ist es heute ein bisschen bewölkt. Also die Sea of Cortez ist auch traurig, dass wir fahren. War schön hier. Schöne Sandstrände, schöne Inseln. Leider alles ein bisschen karst. Aber das Wasser war schön. Und ein Highlight war das Schwimmen mit den Seelöwen. Hier sitzen wir nun zum Kaffee mit Pudelmütze, warmen Kakao und das letzte Stückchen Zitronenkuchen. Und das ist erst 15 Uhr und heute am 2. Februar. Wir haben, glaube ich, auch schon die ersten 15 Meilen geschafft. Es ist noch nicht mal Abend, das heißt es wird noch kälter. Aber so wir haben noch mehr zum Anziehen. Ja. Guten Morgen. Es ist 3 Uhr morgens. Unsere erste Nacht seit langem auf See. Wie ihr seht, ich bin völlig aufgerödelt. Ich habe die Offshore-Kleidung an, dicke Socken, Poolmütze obwohl es gar nicht so windig ist. Also wir haben jetzt vielleicht 15 Knoten von Achterlich, aber es ist richtig kalt. Hier ist jetzt das Bett. Die heute von 12 bis 3 Uhr die Woche. Es ist ein bisschen kabbelige See von der Seite. Das macht das so ein bisschen ungemütlich. Aber ansonsten kann man es ertragen. Ich habe ganz gut geschlafen. Jetzt nicht mehr lange. Ende meiner Wache geht hoffentlich schon die Sonne auf. Die Annette kommt zu ihrer 6- bis 9 Uhr-Wache. Es ist ganz schön frisch. Das sage ich dir. Und es ist ganz schön am Wehen. Ja. 25 Knoten Wind. Wir machen zeitweise 6,5 Knoten Fahrt. Nach seiner 3-6-Wache hat Michael ein kleines Fazit. Ja, es war ganz schön äh, windig. Eben gerade ist noch ein Regenschauer an uns äh, vorbeigezogen. Gott sei Dank hat er uns nicht erwischt. Aber jetzt gleich geht die Sonne auf. Und dann wird alles wieder schön. Auch kaum noch Wolken. Naja. <lacht> Und ich habe mir jetzt noch Kaffee, bevor er dann gleich schlafen geht. Jawohl! Was macht der? Es echt ungemütlich, jetzt hier auf der Ostsee. Ich wollte wieder zu meiner Wache antreten. 9, 12. Und was sehe ich? Die Annette steuert uns hier durch den Offroad Park. Ja. Total kabbelige See. Also, ich vermute mal, das wird daher kommen, da wir jetzt am Kap der Barra California sind, dass hier die Meereströmung vom offenen Pazifik und hier aus der sie auf Cortez aufeinander stoßen und es ist immer auch noch windig. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt um die 20 Knoten. Hoffen wir mal, dass die Welle auch ein bisschen nachlässt. Dann ist das Ganze etwas angenehmer. 30 Knoten Wind haben das dritte Reff im Großsegel. Das heißt, dreimal verkleinert das Großsegel. Nur noch ein Fetzen von Genua draußen. Und Kreuz sehen, die Welle kam von überall. Nass gemacht. Aber das wäre alles ja nicht so schlimm gewesen. Schlimm war, dass der Autopilot immer wieder ausfällt. Da muss man schnell zum Ruder sprinten und das Ruder wieder übernehmen, damit sich die Limelight nicht in den Wind dreht. Und die Limelight ist hier rumgehopst wie so ein Also so eine Nacht braucht man nicht. Wir hoffen jetzt auf schönes Wetter. Wir haben noch 108 Meilen bis Kiesler in der Welt. Und, äh, wir werden ja wahrscheinlich dann wahrscheinlich früh, früh dort ankommen. Und hoffen, dass die nächste Nacht früher wird. Auf Sonnenaufgang tritt die Annette ihre Wache an. Und dahin geht sie auf. Als Entschädigung für diese komische Nacht gibt es einen herrlichen Tag. Wind hat ein bisschen nachgelassen. Är nicht Aber die Seele sind natürlich immer noch genauso hoch. Das kannst du wieder her schauen. Man sieht das ganz gut, wie hier, hier hin und her geigen. Der Wind hat wieder ein bisschen zugelegt. Es Ist wieder bei 25 Knoten. Die Wellen sind weiter aufgebaut. Und es geht schon wieder ein Tag zu Ende. langsamer fahren, damit wir nicht der Nacht dort angucken. Guten Morgen. Heute ist der 5.2. ein Samstag. Kurz nach 7 Uhr morgens. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Und man soll es nicht glauben. Wir haben kaum noch Wind, also reicht jedenfalls schon mal nicht mehr zum Segeln. Es ist warm. Ich muss gleich meine Jacke ausziehen unglaublich um die tageszeit und die wassertemperatur ist von 19 grad auf 24,8 gestiegen alles wird jetzt besser glaube ich also von den temperaturen her da wird der eintrag in das logbuch gemacht von unserer navigatorin dann ist heute freitag oder jetzt Ist noch ein bisschen nee, Verwirrung, was nee, für ein Samstag. Tag heute ist. Nee, ist? Es ist Samstag, muss Samstag sein. Ich habe ja Freitag dahin geschrieben. Samstag. Herzlichen Glückwunsch, Bernd. Zum Geburtstag. Heute ist der fünfte. Ah, Bernd, von mir auch alles Gute zum Geburtstag. Und wir beide. Tschakka! <lacht> <lacht> <lacht> 306 Meilen von La Paz nach Isla Isabel in 71 Stunden 15 Minuten. War nicht ganz so lustig, muss ich sagen. Die Nächte waren schon ganz schön wellig und kalt vor allen Dingen. Es war kalt. Hier ist es jetzt schön warm.